Ja, Also, die anderen werden es sicherlich mitbekommen, aber Rafim versucht gerade unauffällig, sich das Ding mitzunehmen. Da dem Fakt, dass ich vor euch allen stehe und zwei Meter groß bin, macht er das nicht unauffällig, sondern greift einfach mit seiner Hand das ein Instrument und packt es in seinen Gürtel. Oh, ähm, das habe ich hier liegen lassen. Und dann gehe ich einfach weiter. Okay. So könnt ihr wieder dem Schneckenpfad nach draußen führen. Alles ist so, wie ihr es zurückgelassen habt. Immer noch pfeift die Melodie zwischen den Steinen. Immer noch stehen die sechs Elfen dort, die ihr namentlich benennen könnt. Und ja, jetzt durch diese Wandmalereien könnt ihr auch die Stadt noch einmal zuordnen. Das muss ja Salasandra sein oder Sassandra, wie die wie Südwall früher geheißen haben muss. Ihr könnt die Hafenanlage erkennen und dann auch diesen, diesen großen Kerker, in dem ihr jetzt gerade steht. Tja, muss lange her sein. Und könnt dann wieder nach oben treten. Wenn ihr die Treppe nach oben könnt, geht. seht ihr dort innerhalb des Bandkreises sitzen Serpentilio. Er hat die Augen leicht verdreht und sein ganzer Körper zittert. Kalter Schweiß, der an ihm steht. Sitzt in der Mitte seines Bahnkreises. Nun Lamin ähm, hat, hat den ganzen Weg ein äh, leises Gebiet vor sich hingemummelt, quasi so als äh, Sicherheitsleine für Serpentilio, so Arata erbarme dich seiner. Und äh, wenn wir jetzt vor diesem Ding stehen, Vorsicht. Serpentilio ja. sagte, das wäre ein Kreis, der gehörnte Dämonen fängt, wenn auch nicht lange. Wenn jetzt sein Körper vermeintlich dort drinnen ist, dann könnte es sehr wohl der Dämon sein. Aber mir? Nun, um das herauszufinden, müssen wir hineintreten und ihn wecken. Und ihn dann untersuchen. Oh, das geht oder, auch anders. Ich oder ziehe meine Palestrina und schieße ihn um uns hin. Ewol wollt ihr ihn schießen? In Spine? <lacht> ja. Ich versuche okay. ihn nicht. <lacht> ja, dann ja, den also macht er sofort. Der, der Mann also, hat eine ich... Wunschwelle von etwa wirf, zwei. Pass auf! Ja, aus, aus so 5 Schritt Entfernung. Das ist Kann auch... ich versuchen, da zu reagieren? Komm, ich will zumindest versuchen, zu reagieren. Initiative. Ich... Schnellziehen, das ist, das ist halt wirklich schwer, ne? Keine Ahnung, nicht, Mal gucken. Ja, das, das ist sogar Indie plus null. Innie plus Intuition und dann gucken wir halt, ob ich vor ihm rankomme. Ja, mein Freund, ich glaube, da hast du... Da, ich habe auch keine Schnitte, aber ich wollte es probieren. Und mit, dem, <lacht> äh, mit diesem Hals... Äh, Halsdämon um dem deinem... Dem Gurgelung. Dem Gurgelung um deinen Kopf nicht, nee. Ja, ja ich, ich wollte gerade meine noch Indie meine Hand dahin aber da hat er vermutlich schon geschossen. Ja. Schaden. Und dann ist die das Wunschwelle interessant. Äh, Minu äh, Wunschwelle minus zwei. Hast du... Was hast du für eine Wunschwelle? Ach, das ist die gesenkte Wunschwelle, weil du eine Bolzending. Ne, ist mal einfach. Äh, so, also, ich habe. Entfernung? Elf, ich habe 11 KO, das gibt mir eine 7er Wunschwelle, also 5, das macht glatt 2 Wunden. Das geht ja noch, das geht ja noch. Entfernung, noch irgendwelche Munis? Du, du hast eine 11 KO und, ja, okay, das ja. Ja, sind 2 Wunden. Äh, ne, äh, Entfernung ist genau 5 Schritt, also keine muni ja. Bein, dann irgendwelche Effekte? Zielen bringt doch mal irgendwas oder nicht. Ja, Bein äh, hindert dich am Gehen. Und genau, das GS Ich glaube, es zählt ja auch Inni, aber... Ja, da gibt, <lacht> gibt es ein helles Knacken von Knochen und äh, der Bolzen versenkt sich in sehr Serpentilios Bein. Äh, kalt, schweißig, zitternd wachst du auf mit brutalen Schmerzen. Naja, also das hat jetzt sowas wie funktioniert Diamantes, aber ich würde es hier jetzt die... Ähm, die methode beschreiben. Ja... Hätte irgendwer von uns in diesen Kreis reintreten wollen? Moment, reagiert sehr wieder ja. drauf? Ja, oder? ja du, du, wirst, du wirst wach. Oh, okay. Ah, ihr erdet ihr... ihr... nicht unbedingt! Ah! Er winkt irgendwie in Richtung ja, das... von dem nicht stehenden Salz! Salz! Sofort! Tut mir wirklich leid, aber war nur, war nur ein Schuss? Ich, ein mit euch. Wartet, wartet, wartet. Ich, ich kann handeln, richtig? Warte, ich kann handeln. Zulamin stürzt hin, aber bleibt am Rand des Kreises stehen. Serpentilio, kommt ja. her zu mir. Imelswillen, will seht ihr nicht, dass ich. Ich kann eine Hand nachher ausstrecken. Richtig, es sollte reichen. Der Kreis ist nur, ich glaube, drei Schritt breit. Ja, also du kannst auch mit deiner Hand über den Kreis rüber. Nein, bin ich, oh nicht, bin ich nicht, ob das für Dämonen zählt, aber Zulamin weiß es vermutlich nicht. Äh, greift deine Hand schwach. Also du musst ihn irgendwie am Unterarm greifen, wenn du ihn rausziehen möchtest. Von alleine kriegt er das nicht hin. Ja, ja komm, sie wartet auf jeden Fall, bis deine Hand über den Kreis hinausragt und dann greift sie deine Hand äh, und zieht dich zu mhm. sich. Ah, sich nicht so. Ah, ich Was muss Was ist denn den das ihr den für ein... Oh, das unbiss, ist das Spiel vorgehen. So, so testet man nicht, ob jemand von einem Dämon besessen ist. Ich versichere euch, ich bin nicht mehr besessen, ihr Verfluchten! ich halte ihn fast! hättet ihr mich nicht? Ja! Vielleicht solltet die Wunde verbinden, bevor ihr verblutet. Nicht, holt jetzt mal den Bolzen draus! Ja, mach Ach, ich. Ich, hab's, ich, ich! Nicht hier, nicht hier! Verkommen. Nein, nein, nein, nein! Oh, doch tragt mich bitte einfach! In der Bolzen, der, in der Bolzen steckt nicht, ich hab mir eine 4 geworfen. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, relativ egal. Ja, ja. wollt ihr auf meinen Rücken? Ja. Ja doch, ja doch. Es. Er könnte, er könnte vermutlich sich selbst balsamieren, aber oh, ich glaube nicht, dass er gerade drin ist bei dem Mindset. Ja, ich würde ihn versuchen, und um auf meinen Rücken zu legen, dann wird er vermutlich meckern, weil das saumäßig wehtut, weil er sein Bein belastet und würde ihn dann einfach tragen wie eine Prinzessin. Vielleicht äh, so, hat ihn, keiner von uns einen Halsschrank. Vielleicht sollten wir ihn ich jetzt verbinden, bevor er so ihn tragt und Es blutet so doch kaum! Seht ja. doch mal! Vielleicht Aber mir, Ich wir. habe doch kaum noch Blut. Lasst schon gut. so, oh, geht! Vielleicht sollten wir erstmal aus dieser Höhle raus. Dass ihr es ja wohl nicht wagt, auf den alten Mann einen Alltag zu verschwenden. Wir haben kaum noch welche. <lacht> also ich würde jetzt einfach mal den alten Mann und dann hier rausgehen. Und sobald ich aus der Tür raus bin, erinnere ich mich, wie läuft denn das denn ab? Ignoriere ich dann einfach, dass ich da drin war? Nee, äh, der Widerwille ist einfach den Eingang, oder? Das ist ein Widerwille. Äh, und den hattest du ja schon durchbrochen. Ähm. Ne, ich habe ihn nicht durchbrochen. Man hat ihn ja einfach nur da durchgeführt. Aber ich selber hm, habe den nie durchbrochen. Doch, ich glaube, du hattest die meiste Magieresistenz. Ach ja, stimmt. Nicht. Du hattest stimmt, die meiste. Hast du, hast die, du hast die anderen durchgeführt. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ja, dann würde ich sie für Tio da raustragen. Wir stehen vermutlich in diesem abgeranzten alten Keller, Verlies. Ja, irgendwo weiter hinten kannst du hören, wie äh, Mendarion wohl fröhlich pfeift oder so. Ja, da kommt, da kommt euch gerade entgegen. Er hat irgendwie, äh, irgendwie ein frisches, zwei, zwei Kaninchen oder ein Kaninchen und, und ein Eichhörnchen gefangen. Oh, seht ihr mal, ich habe uns etwas zum Abendessen besorgt. Oh, ihr seht ja gar nicht gut aus. Ähm, ich ja, ja. den Spinner und lauf doch einfach. Ähm, ja, ähm. Er muss ganz dringend mal nach draußen. Er. Äh, sei, äh, äh, pff, äh, ja. ja bis, bis später. Und mit diesen Worten würde ich dann nach draußen laufen. Ja, so könnt ihr die Festung wieder nach oben. In den ersten und zweiten Stockwerken hört ihr wieder das Flehen und Klagen in Richtung von Ondinei, die euch dann oben im Obergeschoss auch wieder erwartet und euch mit verschränkten Armen anblickt. Na, da habt ihr euch aber Zeit gelassen. Habt ihr was gefunden? Nichts Wichtiges. Hier herausgefunden, und... dass meine Kampagnons Narren sind. Das hat auch funktioniert, oder nicht? Und. Stell dich nicht so an, wir finden hier schon irgendwo einen Haltrang für dich. Ich hatte die Lage unter Kontrolle. Bringt mich einfach aufs Schiff, dann kann ich mich selbst verraten. Sagt mir mal, Serpentier, was habt ihr gesehen, als ihr in diesem Kreis zittern ähm, saßt? Ja, ja, wenn ich euch die ist von einem Magier garantiert nicht erzähle, sonst finde ich es doch im Arsch. Spiegel der ihr seid furchtbar Arsch. schlechter Lügner. Naja, ich sag so, was wir gefunden haben, ist von euch nicht für Interesse und ihr würdet es selber auch nicht finden. Hm. Dann werde ich selbst einmal suchen. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg und möge der Mitleidlose mit euch sein. Viele Schätze, so, so. Nun ja, wenn ihr auf Musikinstrumente als Schatz bezeichnen würdet, dann habt ihr auch viele Schätze. Aber mir lasst es einfach gehen. Es ist der Schatz der Kultur. Ja, und während ihr dann äh, an ihr vorbei nach draußen geht, den Burgmangern äh, zum Henkersberg, wo die ganzen anderen aufgehängten Rulattis, äh, ja verwesen, äh, könnt ihr dann auch äh, ungefähr fünf Meter hinter euch äh, hören, wie Ondina ein paar Piraten herbeipfeift und dann wohl im Inneren äh, ihrer eigenen Burg mit ihnen verschwindet, um nach Schätzen zu suchen. Hätten wir etwas von den Dämonen erzählen sollen? Nein, naja, die werden den Raum gar nicht finden, aber mir Also, äh, wir haben eine. Oh, 13 Mal verfluchtes Schande sein, wenn er sie ergreift und davonkommt. Aber da reicht jetzt nichts zu machen. Ich werde ihn kein zweites Mal in die Falle locken können. Ist ja, ja gut, ich habe mich ja schon entschuldigt. Kannst du aufhören, so rumzuholen? Ja, ja, können, ja, ja, ja, ja. Können wir erst ja. mal zu einem privaten Ort gehen, bevor wir hier die halbe Stadt zu brüllen? Ja, welchen privaten Ort meinst du denn? Unser Schiff ist nicht Vor hier. die Stadt. Ach, betragen. Ja, dann. Ich, also ich vermute, so also, das halt oder? oder nicht, Serpentilio? Nee, die Stadt ist nicht groß. Ihr könnt dann auf alle Fälle euch zurückmachen über die einzige Straße, die euch ja, führt, beziehungsweise dann rechtzeitig abbiegen, damit ihr dann wieder zu eurem eigenen Ruderboot kommt, was ihr ja leicht außerhalb von Südwall stationiert habt. ist auf alle Fälle nochmal sicherlich zwei Stunden Fußmarsch und mit einem nervenden Serpentilio auf den Schultern wird das wohl auch nicht sehr angenehm werden. Ey, der streckt mittlerweile so gut, dass kann, ohne irgendwie von Rafim runterzufallen. Die Hand aus. Nee, naja, gut ausnahmsweise. das Ding. Wisst ihr eigentlich, dass die nicht gesund für einen sind auf Dauer? Nun, ihr wisst, was ihr da reinmischt, aber endlich nehmt ihr Vernunft an. Und, äh, es ist allgemein bekannt, dass die Zusammensetzung je nach Zutaten eine gewisse adjektive Komponente äh, gibt mir das Einfach. Der beißt den Korken ab und dann kitzelt ich jetzt ihn runter. Huste noch einmal und ver. Er verschüttet einen halben Mund voll auf seine, auf, auf seine Robe. Und atmet dann sehr erleichtert auf. Warte, guck wir überhaupt, ob er überhaupt eine Wunde hat. Doch er hält immer eine Wunde, weil er Das waren ein sorry. er hat beide Wunden, okay. Ja, ja, ja, besser, besser, besser, wartet, wartet, wartet. Oh, Gerafim? Ja? Geh auf den Bolzen und einmal ziehen, ja? Drei, zwei, eins, groß. Ja, er schreibt mir ein kleines Mädchen, aber immer das Ding draußen, bevor er der Halt rangehen irgendwie äh, einwächst. Oh, ihr, ihr könnt mich hinablassen. Ich muss nur einen Moment sitzen, ja? Also der Mitleidlose wäre stolz auf euch. Ich. Wir sind eher sicher. Ja, ich würde ihn mal hier, wir sind vermutlich gerade ein bisschen die Straße hochgelaufen, an den Rand der Straße setzen. Ähm, wollt ihr jetzt erzählen, was passiert ist, weil ihr wart auf einmal eine. Glasfiguren, dann seid ihr zersprochen und dann saßt ihr auf einmal in diesem Dämonenzirkel. Nun, da ich selbst kein Dämon ist, auch bin, werdet ihr sicherlich darauf gekommen sein, dass in Glasscherpen zu zerspringen nicht unbedingt zu meinem für gewöhnlichen Verhalten gehört. Ihr hättet also darauf schätzen können, dass es sich hier um eine Illusion handelt, in der darauf abgezählt war, euch von meiner nun besessenen Person zu spalten. Glücklicherweise hatten wir die Falle für ihn ausgelegt und es hätte sicherlich hinreichend Ah. Okay. Ich, ich bin. Ja, ich hab's. Ich hab's. <lacht> sicherlich. Gehalten, bis ich unter der Kontrolle gehabt hätte, wird ich nicht vorbeigekommen und hätte meine Konzentration gestört. Ich meine, habt ihr mir aus dem Kopf geholt? an Haben Sie mir aus dem Kopf geholt oder ist der jetzt Beifahrer? Nee, nee, durch so, die, so durch die ähm, ähm, kann ich euch sagen, durch das Lied der Reinhardt, das ihr gespielt habt, ist der tatsächlich dann jetzt auch äh, zum zweiten Mal gestorben. bitte, bitte, bitte Ich wollte ja, ihn echt heraustragen. Überlebt denn der diamantis dämon das? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, der äh, Oh, ja. Aber der war ja auch live der dabei. Der Gurgulum, ne? Dann ist der Gurgulum tatsächlich der hat ein Antimagie. Der hat Schutz gegen göttliches Wirken und Antimagie und stuff. Uh, okay, das also kann, muss Du musst mir sagen, wie heavy dieses Lied ist. Ja. Also das wenn das aus Heiliger Boden zählt, dann können wir es von ihm verabschieden. Da hilft kein mehr. Also, gegen. das ist ein Lied, der... Das kann ich euch tatsächlich mal sagen. Astralenergie, die... Ähm... Ja, Lied der Reinheit, wie wirkt das? Äh, Lied der Reinheit ist ein magisches Ritual, nicht wahr? Das ist ein Elfenritual. Sag mir bitte LKP Stern, wenn du kannst. Zumindest eine grobe, eine grobe Zugrichtung. Asael Schallachkraut hat das doch auch einmal eingesetzt, als wir zu Hafax ins Lager sind. Nee, erst das Redenslied. Da ist das Redensled. Hm, sicher? Relativ. Du warst nämlich nicht dabei. Ja, seitdem so, du jetzt der mir der jetzt, jetzt mir da erzählt hast. Mehrfach. Müssten wir mal reinschauen in das Lied der Reinheit. Also, wie gesagt, ja, der, Effekt, das der, Effekt ist, der Effekt ist mir gerade relativ wurscht. Sag mir lkp Stern, dann kann ich dir sagen, ob überhaupt eine Chance besteht. Also, Astralenergie sind 168. Analyse-Schwierigkeit also, ist 22 oder 19 für Elfen. zfp Stern 25. Äh. Diamantus, hast du ihn aufgeschrieben? Ja, Sonst muss ich gerade meinen Zettel wirtschaftlich suchen. Dann hat mir eben Immunität oder. oder. Oh, wir haben ihm. Das wird sich die Aktionen, das ist der falsche Dämon. Okay, ich Immunität, gibt da Resistenz, oder? Nein, Sollt das gibt Sollte er eigentlich in seinem Thread drin sein? Ich glaube, da wurde der Gogolum nicht reingepostet, nein. Ich weiß, wir haben das irgendwo aufgeschrieben. Tatsächlich, dann würde ich äh, auch den Gogolum von dir jetzt abfallen lassen, dann stirbt er jetzt auch langsam weg. Oh, das ist die Frage, wenn er Resistenz hat, geht das da durch. Aber wenn er... geht das mit zwei, oder vier Sternen oder so also durch? Hat. Aber wenn er Immunität hat, dann natürlich nicht. Also da sind 168 ASP reingeflossen von vielen, vielen Elfen. Das, das war halt das äh, Sippenseelen-Lied. Äh, wenn das dazu gedacht ist, dunkle Forken zu schließen, dann äh, gebe ich dir recht, das sollte der Dogolum sollte sterben. Äh, also ich kann ihn nicht finden. Also das Ding, das Ding ist halt, das Ding ist halt da, um einen. Ähm, erzähnlich der also ein, ein mehrfach dämon wegzuschicken so, und ein Gorgulum hat jetzt wie viel ein horn zwei hörner drei, drei hörner hat die drei drei hörner ja gut das ding was, was das lied eigentlich wegschickt, hat mehr hörner oh, ich bin, wie gesagt ähm, ich kann nirgendwo finden wo ich ihn aufgeschrieben hätte. Ja, also dann, auf mein dann, haupt von daher gehen wir ding, jetzt von der wir gehen wir jetzt von der weniger äh, sinnvollen Interpretation aus und wir bei, machen bei nächster gelegenheit neuen. ja ich habe das Merkst Gefühl, du, dass... du überhaupt, dass das Vieh stirbt? Yes, sofort, instant. Ah. Denn er ist hat eine Verbindung zum Beschwörer. Und ja. Diamant wird es auch merken, nein, nein, er wird schwächer. Diamant ist das. Er wird es auch merken, der er wird schwächer. Er hat endlich keine Halsschmerzen mehr. Und es hat auf ihn fiese Dinge zu, zu Das Kratzen in deinem Hals lässt nach. Du bist zwar immer noch ein Paktierer, aber der, der Dämon ist weg. Und deine Kräfte, also deine Konstitution, deine Körperkraft und so, das wirst du jetzt langsam über diesen Fußmarsch dann verlieren. Okay. Gut, dass wir aufgepasst haben. Diamantes, ja, wir ja, müssen eine ist. allgemeine Überprüfung durchführen. Aber es ist möglich, dass einige Verzauberungen abgefallen sind. Ja, ich weiß nicht, was ihr da unten angestellt habt. Es ist möglich, dass sie erneuert werden müssen. Ihr auch, Kapitän, ja. Wobei ich annehme, dass gemundene Artefakte wesentlich bestandsfähiger sein wird Ich denke, dafür werden wir auch die Zeit finden. Äh, garantiert. Oh, ihr hättet nicht woanders hinzielen können. Naja, na ja, also es war Nein, ein guter ja. Schuss, also. Oh ja, ein sehr glatter Schuss. Ihr habt den Knochen hervorragend verfehlt. Danke sehr dafür. Aber Dann trotzdem. Spielt das jetzt eine Rolle? Wir müssen zu dieser bodenlosen Grube und die Harfe dort spielen. Wir gehen doch schon, wir gehen doch schon. Habt ihr. Ideen? Wisst ihr, was ihr spielen müsst? Und wir müssen uns nur mit der Hafe verbinden, magisch. Richtig. Ja, und unser Plan ist trotzdem der gleiche, oder nicht? Oh, das ist ganz einfach, sagt der Mendario, und ihr wisst gar nicht, woher er aufgetaucht ist. Ihr müsst einfach noch spielen, was noch im Herzen ist, und die Hafe macht den Rest für euch. Ja, ja. ja das, das stimmt nicht, das habe ich ausprobiert. Das klappt nicht. Vielleicht ist das, was in deinem Herzen ist, einfach nicht richtig. Hypolita ja, wird ja, gerade so ein bisschen in ihrem, äh, Reiserucksack, äh, macht ihn dann wieder zu und schaut dann zu Raphim. Also, wir haben ja vorher noch eine andere Aufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, ja wir müssen auch in dieses Gefängnis einbrechen. Genau, und das deswegen kein sind wir eigentlich hier. Sein. Das Gefängnis ist nicht hier, nein, das ist dann auf der anderen Insel. Ich wollte nur, äh, hätte ja sein können, dass ihr es jetzt vergessen habt. Nein, aber wir sind hier, um Informationen über das Gefängnis zu erlangen. Nicht wirklich auch besonders erfolgreich, wie ich es merken mag. Naja, weil wir es naja. gefragt haben. Naja, als schon. Aus, also wir haben aus ja schon rausgefunden. Nur aus Interesse. Können wir nicht erst diese Grube zumachen und dann das Gefängnis befreien? Nein. Ich fürchte auch okay. nicht, weil es würde uns viel Aufmerksamkeit erregen und dann ist oh. die Insel in Aufruhr. Aber vielleicht lässt es sich verbinden. Die Admiralin der Perlenmeerflotte wäre sicher bereit, uns zu begleiten. Und vielleicht ist es besser, wenn wir uns der bodenlosen Grube über Land nähern. Oder wollt ihr mit einem Schiff darauf zufahren? Naja, das halte ich für eine selten dämliche Idee, weil die Dämonen uns zerfetzen werden. Also ja, von Land ist ein sehr guter Vorschlag. Ihr wisst schon, dass die Archen auch an Land agieren können. Naja, aber ihr wisst schon, dass ich hoffe, dass diese äh, Harfe irgendwas bringt. Ja, wir, außerdem, sollten das, wir sollten das Harn mit uns führen. Außerdem können wir doch schleichen über Land. Da haben wir Deckung. Auf der freien Fläche des Meeres sieht man uns doch sofort. Ich stimme ihm zu, aber mir habt ihr nicht eine... Hervorragende unerkannte Annäherung an den äh, Landteil des Unerleichtums bereits in der Vergangenheit versucht? Ja, un unbericht würde ich jetzt nicht sagen. Es stand ein großer Kampf mit dem äh, Admiral Silber an. Nun, aber dieser musste ebenso sein Truppen dann erst einmal an Land verlegen, was euch genug Zeit gegeben hat, im Grunde an den Ritualplatz vorzurücken. Zumindest haben wir etwas Ortskenntnis, das ist richtig. Ich da. habe bereits darüber nachgedacht, mit den dreichenden Gegenmaßnahmen hätte wir vermutlich den dämonischen Schwarm selbst abwehren können und euch äh, vergessen, wie die Details. Ihr seid der Kampfmagier. Vielleicht sollten wir uns... Eine Strategie überlegen, wie wir dann von der Grube Gru wegkommen, wenn wir sie verschließen, wenn die Dämonarchen noch existieren oder kampflich sind oder zumindest ihre Beiboote kampflich sind. Wie ist unser, unser Plan A, um von dieser Ende wieder wegzukommen? Aber darüber sollten wir uns vielleicht jetzt noch keine Gedanken machen. Erst einmal steckt auch der Gefängnisausbruch an. Ja, richtig. Wir hätten, wollten wir nicht noch diesen einen Piraten da befragen in Südwall? Oder erinnere ich mich falsch, der hatte doch noch Informationen für uns. Das ist richtig, der, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ja, wie hieß der Bastard denn nochmal? Ei, diese Piratin wollte ihn für uns kontaktieren, oder nicht? Ja, richtig. Ähm, Haben wir jetzt gehen, wir jetzt mit dem, gehen wir jetzt mit dem Boot, mit dem Beiboot wieder zurück zu unserem Schiff, also zu der Aviander und dann fahren wir mit der Aviander in den Hafen rein oder drehen wir es einfach wieder um? Warum also wir, sollten wir mit der Aviander Südwall noch einmal anlaufen? Damit wir die Informationen von diesem aus dem Kerker ausgebrochenen kriegen? Nein, wir Dazu sollten brauchen einfach, wir die Aviander nicht. Genau, wir sollten einfach nochmal umdrehen. Ich habe das nur ganz vergessen. In dieser ganzen Dämonenhafen eine Elfengeschichte, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay, ich wollte einfach nur fragen, wie wir es jetzt machen. Beides ist ja möglich. Ja, da bist du nicht der einzige Rafim. Ich hatte in dem ganzen Durcheinander auch nicht mal dran gedacht, aber ich denke, das ist wichtig. Ja, ich denke, wir einigen uns einfach darauf, dass Abel mir uns hätte erinnern sollen und das einfach wieder vergessen hat. Ich? Sehr gut, Abel mir, sehr gut. Ich mache hier die Hauptaufgabe und spiele diese verdammte Harfe und ihr sagt mir, dass ich etwas vergessen habe? Ach, Robin, ich habe diese Ventilie mir. von dem Dämon befreit. Ihr ja, seht ihr. Ihr habt ihn ins Bein geschossen. Also ja, jeder von uns hat etwas dazu beigetragen und ich würde die ähm, Verantwortung jetzt ungern auf jemand abwälzen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Diamantes wollte ich nicht wahrhaftig befreit werden. Schließlich hatte ich die Situation im Griff nichtsdestotrotz weiß ich auch euren Reflex und die instinktive Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen und möchte euch ermutigen, diesen zu nähren und aufrecht zu erhalten. Komischer Art, Danke zu sagen. Er äh, gibt dir das nächstbeste, was von äh, ihm einem dankbaren Lächeln gleichkommt. Ist vermutlich eher ein, ein groteskes Grinsen, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. Ich würde mich mal zu Diamantes runterbeugen. Manchmal ist Dependios schon irgendwie komisch, oder? <lacht> meinst, meinst du das ernst? Schau dich hier nur um. Es sind nur komische Gestalten in unserer Gruppe unterwegs. Hallo? Ich bin ein Vorzeige-Korgeweiter. Naja. Also ich tu mein Möglichstes. Wir, wir, ähm ja, äh, sollten wir jetzt umdrehen, Kapitana, weil ich glaube, äh, wir laufen gerade in die falsche Richtung. Äh, ja, allerdings. Sollten wir nochmal alle gemeinsam zurück? Ich denke, hm, es schadet na. nicht. Sie haben uns bisher nicht beachtet. Sie werden uns jetzt auch nicht beachten. Treffen ja. wir uns mit diesem wunderbaren Mann und kehren gemeinsam wieder aufs Schiff zurück. Ja, können wir gern so machen.